Hallo Leute, hier ist wieder euer Strönekater. Und ich, der Juncon. Und kein Schadier. Leider keine Rettungsaktion. Mhm. Der hatte gerade keine Zeit mehr. Und jetzt sieht man auch gleich, dass ich wieder aufgenommen habe, weil jetzt habe ich hier so grüne Fächer. Wände von den Chips. Ah. Hm. Egal. Willst du da mal was ändern? Können wir mal in die Options Controls. Das müsste.. Ähm, ja, gute Frage. Welcher, welcher Mod das ist? Achso, gut, man kann auf All-Configure gehen und, und es ist nicht drin, doch. F9? Nee, F6. da ist eins von Flans Mod. F9 hier, Flans Konfigure. Mod, Reload. Das Modisch. ist er aber nicht. Hm. Stimmt, das ist er nicht. Uh, möglicherweise kann man das nur im Config-File ändern. Ja, okay. wird schon nicht so stören. Da muss ich ja das nächste Mal gucken, <lacht> dass ich dann hier den äh, Aufnahmekey umlege. Auf F10 ja. oder sowas. Irgendwas, das ich nicht brauche. Und ja, mhm. ich habe letzte Folge die Dubstep-Kanone gebaut. Die will ich auf jeden Fall auch oh noch yeah. ausprobieren. Oh die sieht ja heftig aus. Hast du die mal mit F5 Ja, ich ja, weiß schon, dass die ist so groß wie ich. <lacht> ja. Das für die Zuschauer. Voll cooles oh, Teil. oh ja, ja. Also <lacht> ähm, auf meinem Kanal sieht man jetzt die Seitenansicht. Ja, ja. Uh. Okay. Ähm. Ähm, Sollten man vielleicht außerhalb vom Haus bin. Oh ich. shit, da ist ein Creeper ist raus. raus oh. Oh. Zum Glück bin ich noch reinkommen. Ich, ich probier's ähm, jetzt mal nicht. Ich weiß nicht, auf wen er jetzt aggro ist. Auf mich ich. würde sagen, wir rennen beide raus und nach links. Okay. Zum Wasser. Nein, jetzt läuft damit er dann noch links. ins Haus macht. Nach rechts. Wir nach rechts. Gehen wir nach rechts, aber nach rechts geht es einen Berg hoch. Egal. Okay, dann laufen wir nach rechts. Nein, er ist wieder da. Ich, ja, ich, ich, ich bin wieder im Haus. Er ist auf mich aggro, jetzt ist er auf dich aggro. Okay, dann kannst du jetzt rauskommen. Es gibt übrigens Pfützen, wenn es hier regnet. Also der Regen hat übrigens gerade vor der Aufnahmesession aufgehört. Ähm, ich gehe nochmal drauf. Ja, wir haben ihn gekillt. Ja. Mhm. Okay, jetzt. Äh, uh, du kannst dir die Spinne noch schnappen wenn du noch keine hast. Ah, nee, ich hab noch keine. In, in deinem Morph. Da sitze unter unterm Pilz. Hallo, Spinne. Stirb. So. So, jetzt bist du eine Spinne und das Coole ist, du rennst einfach gegen die Hauswand und läufst hoch. Yay. <lacht> Echt saugut. Ja. Ähm, so. so, dann hier. Dann murfe ich mal schnell wieder an mich. Zack. Okay, da gibt es so viele solche Kühe, dass ich fast. Lust hab, eine zu töten. Ich versuch mal eine mit der Dubstep-Kanone abzuschießen. Mhm. <lacht> klingt auf jeden Fall saucool. <lacht> oh ja. <lacht> Weißt du, was das coolste ist? Du kannst, wenn du Platten findest im Spiel, die in die Dubstep-Kanone einbauen und Remixes machen. Echt? Das wusste ich noch gar nicht. Also ist zumindest ein Gerücht, ich habe es noch nie gesehen oder gehört. Aber es haben Leute erzählt, dass man das machen kann. Also aus den ganz normalen Minecraft-Liedern macht er dann Dubstep-Remixes. Also die, die Explosive wäre mit TNT außenrum, die will Ach. ich aber gar nicht haben. Willst du einen Wolfskopfhut? Ja. Die Kuh da vor mir hat einen auf. Warte. Echt? Oh. Ich glaube es ist ein Wolf. Den, den mache ich, Den muss ich jetzt. Boom. Boah, ist Und lecker. du musst dann natürlich erklären so Kuh. Kuh. Kuh warte. <lacht> Kuh warte, ich will dich töten. Jetzt hm. so. Jetzt noch, blöde Kuh, jetzt bleibt was stehen. <lacht> Das Problem ist alles das hohe Gras. Ja. Ich habe so den Eindruck, das Gras wächst. Ich treffe sie nicht, weil es so leckt bei mir. Aha. Oh ja, jetzt habe ich sie. Okay. Und du bist... Eine Petskuh! Eine Kuh. Und mit H kannst du die Hüte auswählen. Aber ich habe... Ich habe keinen... Oder? Doch, H. Hm? Da. Fertig. Mhm. Du kannst den Hut anwählen und dann... Hallo. Ja, jetzt hast du auf. Hey, schau cool aus. Muss mal auf F5 anschauen. Das sieht ja echt cool aus. <lacht> Vor allem seitlich. Du hast den, der hält sich an deinem Kopf seitlich fest mit, mit seinen Pfoten. Stimmt ja. Das ist wie Ohrenschützer. Das ist echt so cool. Oh, da hinten kommt der geiler Berg. Gehen wir mal hin. Da könnten wir machen ja. Ich weiß Kann man man bestimmt nicht, ja, ob so ein gutes Haus draufbauen. Könnten wir noch schaffen. Und wenn wir äh, Tintenfische finden. Auf jeden Fall Jagd machen, Weil dann können wir unter Wasser dann... atmen. Aha, nicht nur unter Wasser atmen, sondern verdammt schnell schwimmen. Echt? Aha. Hab ich noch? Das ist, macht dann echt Spaß, dann ist das Wasser wirklich der schnellste Bewegungsweg erstmal. Oh, das war mein Handy. Aber ich sehe keine. Ich auch nicht. Oh nichts. Okay, da gibt es grünen Stein. Wo bist du? Ich äh, versuche gerade den Berg zu <lacht> gehen. <lacht> also. Der war mir zu steil, ich schwimme nochmal dran vorbei. Ich schwimme mal, mal außen rum. Hier fahren wir, glaube ich, hoch. Also ich bin jetzt links rum. Geh Oh, auf der Minimap sieht das auch krass aus. Geh Pizzafels. Was? So heißt das bei mir. Ich schau mal, wie das Ding auf Englisch heißt. Ob das bloß schlecht übersetzt ist. Crack Rock. Crack, okay. Ich glaube, es das heißt einfach Spitzerfels oder sowas. Mhm. Uh -huh. Uh, dann kann ich mich mal den das ist ein Beleuchtungsfehler, ich hoffe ich. Da, nehmen. Zack, zack, zack, Das ist aber immer noch irgendwie das Pilzbiom da. Oh shit. Mist. Ähm. Hm, was machen wir denn mit der Tageszeit? Tageszeit? Ja, so wieder zurückschwimmen oder. Oh, es ist ja schon ziemlich also spät. Oder steht noch ist... Oh, da steht ja, es ist Struppe. ein bisschen Nachmittag. Ist bei uns steht auch eine Strohpuppe, das ist ein bisschen blöd. ich versuche mal ins Wasser zu sprengen. die kennst du aus dem ersten Teil, oder? Ja, aber das ist nicht die, die, glaube ich, bei euch war. Nee, das ist aber, die spawnen da überall so. Was ich noch für einen Shadea machen wollte, war, dass ich ihm einen Tunnel zum Spawn grabe. <lacht> Mit deinem oh. U-Bahn-Schacht-Grabgerät. <lacht> das hätte ich so nennen müssen, U-Bahn-Schacht-Grab. Mhm, stimmt, man kann die Dinger auch benennen. Ah. Mein Minecraft hakt manchmal jetzt ein bisschen. Ja, bei mir aber ist nur. ich habe bloß ziemlich wenig Frames, äh, plus, also FPS. Aber mhm. sonst. Da habe ich jetzt seltsamerweise 28, ich habe keine Ahnung. Manchmal ist es Also bei mir ist es Minecraft so, höchstens ist 13. Mhm. Also natürlich nicht so das Beste. Aber im Moment läuft es eigentlich ziemlich flüssig. Das ist irgendwie immer so das Gegenteil von dem, was man erwartet. Also, ja. Okay, jetzt bin ich oben auf dem Berg. Ich nicht, ich bin gerade zurückgelaufen, weil ich dachte, wir laufen zurück. Ach so. Ja. Dann fast vernünftig. Ich schaue nur noch, da ist auf der Minimap so ein kleiner schwarzer. Also so ein blauer Punkt, ja. ist vielleicht ein kleiner Weiher, aber. Ja, okay, ist eine Höhle mit Wasser drin. Ja, aber so. Wo ist denn der Spawn? Oh, da hinten kommt nochmal. Da hinten kommt nochmal der Berg, der ist irre. Wo ist denn der Spawn? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ähm. Um, wo habe ich denn auf der Map? Wenn du M drückst, kriegst du nochmal die ganze Map. Und dann siehst nee, weil du. Nee, bei M ist bei mir ein Sonnensystem. Suchen. What? Okay. <lacht> sieht da vielleicht irgendwie. Also, er ist auf jeden Fall im Südwesten, das Born, aber. Frag mich nicht, wie man da genau hinkommt. Oh. Ähm. So, und ich stelle mir gerade die Frage, wo unser Haus mal wieder ist. Immer noch bei 40 minus. Äh, ja, nein! Aber! Minus. <lacht> nee, einfach 40 und 100. 40, 100 Das sind okay, eigentlich okay, ganz einfache Koordinaten. Da, ach, da ist unser Doppelpilz, ja. Aber aus irgendeinem Grund? Ah, ja. So, mal schauen, ob ich. nee, nicht Player-Des. ähm. Wie hat die andere Group geheißen? Keine Ahnung. Ich nenne sie jetzt mal Group. Weißt du die Koordinaten vom Spawn irgendwie wegen Waypoint? Ähm, ja, ist minus 181 und 253. Minus 181. Mhm. Und ist und, und Z? Achso, ähm, das war... 84. 84. Okay, ich habe mich schon mal in die richtige Richtung gegraben, aber ich habe leider keine Fackeln mehr. Okay. Ach, du gräbst jetzt tatsächlich den Turm. Ja. <lacht> ja, wenn wir dann erstmal vernünftige Materialien haben, <lacht> dann werden die Hämmer und Schaufeln nochmal um einiges cooler. Jo. Viel schneller. So, dann komme ich auch mal heim, weil es ist schon später Nachmittag. Naja, war mal ein ganz lustiger Ausflug. Jetzt wissen wir, dass da noch ein interessantes Biom in der Nähe ist. Also vor allem hinter dem grünen Berg kommt nochmal ein riesen so freihängender Berghang. Oh, das ist cool. Da brauche ich mein Landhaus hin. <lacht> ja. <lacht> ja. wir müssen auch nicht da bleiben. Wir haben das am Anfang gesagt, ja, da es halt unendlich Essen. Ja, das stimmt. Bleiben wir erstmal da. Und sehr bald ist aber Essen, glaube ich, kein Problem mehr. So. Abgroße Essen. Kuh, mehr Suppe. Okay, jetzt müssen meine ganzen Sachen im Ofen fertig sein. Jetzt wird mir aber die ganzen Res Ressourcen hier zum Verhängnis, weil ich nur eine Steinhammer habe und der kein Redstone oder so abbauen kann. Oh. So ein blöd das jetzt. stimmt. Mhm. Ich bin schon beim Bauen. Ähm, was brauchen wir denn noch? Wir oh, ich habe nochmal Diamanten Park. gefunden. Mhm. Ich bin ein äh, wenn du Lava findest, wäre es sehr wichtig. Ja, vielleicht finde ich ja was auf dem Gang. Wow, wie viele Dias? <lacht> Ich bin ja, immer wieder überrascht, du mal wieder wie viel das ist, ist weil ich so ja Vanilla-Spieler bin. Mhm. <lacht> Aber umso mehr ich dieses modpack spiele, desto mehr kriege ich auch wieder Lust drauf, das ähm, weiter aufzunehmen. Also ich habe immer voll Bock drauf. Ich kann das den ganzen Tag spielen. <lacht> uh <-huh. lacht> so, Controller, Fawcett. Dann mache ich Tank gleich daneben. Können wir später ändern. Tank? Ja, das Ding hat einen Lava-Tank, meine Schmelze, die ich gerade brauche. Das hat sich ja schon mal ziemlich krass an. Und sobald ich da fertig bin, das heißt, ähm, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Gravel. Sand haben wir, glaube ich, noch. Hast du Kies? Ähm. Da ist da was in der Kiste? Ja, 15 hätte ich. Ach da. Nee, ich habe gerade in deinem, in deinem ersten U-Bahn-Tunnel ein großes Kiesvorkommen gefunden. Okay. <lacht> so. Da findet man auch ziemlich viel. Aber ja, das Zeug braucht man für den, für das Rohmaterial von der Schmelze. Ja, okay, dann schaffe ich naja, in dem Teil vielleicht nicht mehr, weil wir sind schon bei 13 Minuten, oder so. Ähm, aber im nächsten Teil auf jeden Fall wird die Schmelze fertig. Da freuen wir sehr schön drauf. Da mhm. ich sie mir dann auch an, aber im Moment grabe ich halt echt noch den Tull. Ja, anderer Vorteil an der Schmelze ist, sie verdoppelt alle Erze. Echt? Okay. Aha. Hier ist Sand. Hm. Und ganz viel Wasser. Sand ist auch nicht schlecht. Ich suche nämlich gerade. Ah. Ich hoffe, wir haben noch wo Sand. 17 Mist. Bringst du bitte Sand mit? Äh, ja, kann ich machen. <lacht> Z war irgendwas mit 180, oder? Ähm, wo? Vom Spawn? Spawn ja. mm <lacht> ähm, minus 181, 84, 253. Minus 181. Hä? Habe ich mich jetzt in die komplett falsche Richtung gebaut? Nein! <lacht> das kann sein. Scheiße. Also, Südwesten. Vom Haus. Das wird du kannst ja einfach einen Waypoint auf dem Spawn setzen, auch wenn es noch macht man, mit man das ist. mit? Ach, äh, das macht man in der Map Warte mal vielleicht mit hm. der, hätte, ja, mit der Einfügen-Taste. Einfügen. -Taste. Einfügen. Mhm. Einfügen. Okay. Äh, Spawn. Group. Das ist egal, ja, also nicht Player Deaths, aber du kannst halt Gruppen von... Grupp, ähm, Marker X ist... Ähm, Moment. Ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> X ist minus 181. Ach so. Dann hab ich doch ein Ding 4, okay. Y ist eigentlich egal. 84. 84. Z ist 253. Jo, Countdown sagt Stopp, aber wir können ja schon eine Minute machen oder so. Ach, da ist der Schmelzofen. Cool. Cool. Mhm, ist bald fertig. Also im nächsten Teil ist er fertig. Ich mache jetzt ja, mal einen Mini-Cheat. Der Mini-Cheat, Mini den ich mache, ist, ich schmeiß den, das Zeug in den Ofen. Und während wir stoppen und starten und... Nee, der Server läuft sowieso weiter. Also möglicherweise... Sogar wenn wir jetzt gleich nochmal eine aufnehmen, dürfte das Zeug fertig sein, bis wir wieder da sind. Jo. Okay, dann sage ich mal. für den Teil mal wieder Tschüss. Genau. <lacht> ich baue mich hier noch schnell einmal ans Wasser hin, so, zack. Mhm. Okay. Also bis zum nächsten Teil. Ciao. Tschüss.